So, jetzt haben wir die Tagesordnung Punkt 33. Petitionen. Die Fraktion Die Linke bittet darum, dass die Petition 304019 gesondert abgestimmt wird. Das machen wir. Wer hier seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. 3040, das ist CDU. Immer der Schlussempfehlung. Ja. CDU, SPD, Grüne, FDP. Wer ist dagegen? Überhaupt keine. Wer enthält sich? Die Linke. Was ist los? Brauche Gut. Dann ist diese Beschlussempfehlung einstimmig so beschlossen worden. Dann stimmen wir ab insgesamt über die Beschlussempfehlung zu den Petitionen Drucksache 19-3934. Wer hier zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das ganze Haus. Es gibt keine Gegenstimmen. Dann ist das so beschlossen. So, jetzt haben wir noch die Beschlussempfehlungen ohne Aussprache. Tagesordnungspunkt 20: Beschlussempfehlungen und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft usw. Und so fort, zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Solidarität des Hessischen Landtags mit den Beschäftigten im Kalirevier. Berichterstatterin, die Kollegin Ravensburg, verzichtet. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, GRÜNE und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die SPD und FDP. Dann mit Mehrheit angenommen. 21. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft usw. So zum Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend Kurzarbeit beenden. Unterstützung der Beschäftigung und K&S. Wer stimmt zu? Die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die Frau Öztürk hat auch zugestimmt. Ja, dagegen ist die FDP. Wer enthält sich? Die SPD. Damit ist dies so beschlossen. 22 Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft usw. zum Dringlichen Antrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Zukunft der Kaliproduktion in Hessen sichern. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Dann ist das so beschlossen. 23, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und so weiter zum Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Solidarität des Hessischen Landtags mit den Menschen im Kali-Revier. Wer stimmt zu? CDU, FDP, GRÜNE, SPD? Wer ist dagegen? DIE LINKE und die Frau Öztürk. Dann ist dies so beschlossen. 24 Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses Wirtschaft, Energie, Verkehr und so weiter, Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Kurzstreckenflüge auf die Schiene, Beitrag zum Lärm- und Klimaschutz. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Grüne, FDP. Wer ist dagegen? Die Linke und die Frau Kollegin Öztürk. Damit so beschlossen. 25 beschlossen. Ja, Was, mehrere Meldungen? Wer fängt an? Kollege Rudolph, bitte. Wir bitten, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. Bei 25, 1 und 2 getrennt. Das war das Gleiche. 25, 1. Wer stimmt zu? Das ganze Haus. 25, 2. Wer stimmt zu? CDU, Grüne. Wer ist dagegen? Die SPD und die FDP. Und wer enthält sich? Die Linken und die Frau Öztürk. Dann ist das so beschlossen. Tagesordnungspunkt 26, Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wirtschaft Energie, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Kapazitätsbegrenzung, Flughafen Frankfurt. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. Dann ist das so beschlossen. 27, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und so weiter, Antrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Landtag begrüßt. Vorschlag zur Einführung einer Lärmobergrenze. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? SPD, FDP, LINKE und die Frau so beschlossen. 28, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landwirtschaft, Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, betreffend Lärmobergrenzen verbindlich und rechtlich umsetzbar einführen. Wer stimmt zu? CDU, GRÜNE und FDP. Wer ist dagegen? SPD. Wer enthält sich? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 29. Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zum Antrag der Fraktion DIE LINKE Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Erstaufnahmeeinrichtungen. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Und wer enthält sich? Die SPD. Dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 30, Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialen und Integrationspolitischen Ausschusses, Dringlicher Entschließungsantrag, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Sprach- und Wertevermittlung für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Der Rest des Hauses einstimmig beschlossen. 31, Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend bedarfsdeckende sanktionsfreie Grundsicherung statt Hartz IV usw. So Wer stimmt zu? CDU, SPD, GRÜNE, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Das langt nicht. Dann ist es beschlossen. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 32. Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, Dringlicher Antrag der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, erfolgreiche Maßnahmen in Hessen, dauerhafte Vermittlung in den Arbeitsmarkt zur Verhinderung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Wer ist dafür? CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Dann ist das so beschlossen. Und 39, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag der Fraktion der SPD. Betreffend wer gegen VW klagt, darf Ministerin Puttrich nicht aus der Verantwortung nehmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, SPD, FDP, LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung auch beschlossen. Dann, Meine Damen und Herren, haben wir das auch jetzt einmal erledigt? Dann weise ich Sie darauf hin. Jetzt wird gleich die Vanissage Kunst aus Hessen Acht Künstlerinnen und Künstler aus Hessen stellen aus, in der Ausstellungshalle und Eingangshalle das wird eröffnet. Außerdem weise ich darauf hin, findet der Parlamentarische Abend des DGB Hessen Thüringen im Restaurant unseres Landtags statt. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Beratung der heutigen Tagesordnung. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken, es war wieder schön. Ich schließe die Sitzung, Glück auf, wir sehen uns morgen wieder.